Hallo, ein kurzes Zwischenvideo, ne, die Leute, die sich fragen, was treibt ihr die ganze Zeit, müsst müsste mal wieder ein Video machen, das war ein paar Tage her, wo ich das letzte Video gemacht habe, hier ein kurzer Zwischenbericht, also wie ich das Video nenne, weiß ich nicht, jedenfalls, was ich so zwischendurch mal so mache, ich mache ja nicht nur Videos, ne, ich mache das mal, mit, ich versuche mal meine meine Gedanken zu raten, ne? warum die Palmen, ne? manche Sachen bringen mich auf die Palme, ja, passt immer, ne? Manchmal bricht Paradies aus, da passen die Palmen auch und außerdem kann ich euch wieder mit meinen Urlaubsbildern belästigen, ne? gut, Na, keine Urlaubsbilder. Ja? Wenn man keine Verwandtschaft da hat, ne? Wo man sagt, Kugel war, ich war da im Urlaub. Da müsst ihr halt dran glauben. So, also, dran glauben. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, jedenfalls, äh Hätte ich jetzt dann gerne mal einen Text geschrieben. Ach so, lange nicht benutzt. Da sind Mindmaps. Äh, ja, vier Dinge. Vier Dinge habe ich da mal. erledigt. Äh, ähm, zwischendurch jetzt. Äh, es kommen ja so Leute auf mich zu. Also zu. Die wissen ja auch, so ein bisschen kennt er sich mit PC aus. Ne? Oftmal wirst du ja belächelt. Ne? Du mit deinem Ubuntu da. Ich kann ja unter Windows viel mehr. Ja. Aber wenn es dann haarig wird, ne, dann kommen sie ja halt doch und Irgendwann, früher oder später, kriegen wir sie, ne? Kriegen wir vier, viermal diese Woche erst. Nö, also die letzten vier Tage, sagen wir mal. Die Woche ist ja noch ist ja jetzt Mittwoch, ne? Viermal schon. <lacht> gut, keiner es eigentlich so wirklich, aber ohne, ohne Linux, ohne Ubuntu geht's gar nicht, ne? Oder, oder mich, oder? Klingt jetzt arrogant. Ist so, auch gut. Also, vier Dinge. <lacht> die letzten vier Tage. Also, was haben wir zuerst, ne? Erfreulicherweise ein Kollege 1. Kollege 1. Also manchmal habe ich ja noch Freunde und Kollegen. Wenige. Aber manchmal kommt dann einer und sagte, kannst du mir mal Ubuntu installieren? Ja, das, das, das Ubuntu. Bei mir auf PC machen. Ne, war jetzt... Das ist ja ganz ungewöhnlich. Meistens kommen die irgendwie, PC geht nicht mehr. Und dann sage ich, ach, ich könnte ja auch Ubuntu. Und dann... Äh, Nö, können wir nicht über Windows, okay. Der kam und sagte, kannst du mir Ubuntu drauf machen? Das war jetzt mal Danke, Anke. Nein, das war nicht die Anke. Das war ein männlicher Kollege. Kannst du mir. So. Und das war so ein, so ein Aldi-Ding, ne? Aldi-PC, ich glaube Akoya oder so. Ako... Ich weiß gar nicht richtig, wie er geschrieben hat. Akoya? Akoyota. Jedenfalls so einer, der eigentlich ein Touchscreen-Display hat. Hoffnung war natürlich den Touchscreen, vielleicht weil ging, er nicht, ne? ging er nicht, leider, weil das Ding war schon ein bisschen älter. Ne? Also das war eigentlich der, der so Vorläufer des Touchscreens, sag ich jetzt mal. Eigentlich war das vor seiner Zeit. Äh, nach genauer Betrachtung war da, ne? nachdem ich so das Medium-Logo aus dem BIOS so ausgeblendet habe, nichts Video, sondern zeig mir mal, wer du bist, ja. sag mir deinen Namen und ich sage dir, wie du heißt. Ne? Dann war halt BIOS... BIOS war von 2006 und das war irgendwie noch mal 2010 überarbeitet worden, also so rund Ende 2010, nicht September 2010 rum war das Ding das letzte Mal angefasst worden von dem hersteller -Sorten. so, ist ja nichts Schlimmes, so, konnte ich schon mal gucken, ähm, ja, zum Glück kein, kein UEFI und Secure Boot damals, wunderbar, Touchscreen fähig, gut, da war glaube ich XP oder Win 7 standardmäßig drauf. Und es kam leider Gottes auch die Frage, kannst du ja parallel falls, äh, kannst du auch mal Windows 7, ja, waren die CDs dabei, mache ich. Ne? Was macht man dann? Ne? Gut, erstmal äh, Windows 7 macht man dann, wenn dann zuerst drauf, ne? Windows 7 ne? war halt dabei und wenn das dann halt wieder mal Windows 7 drauf und Ubuntu dann parallel, ne, das macht man als zweites drauf, wollen wir mal als zweites drauf? Ja, nochmals umgekehrt, kann es sein, dass Windows 7 das frisch installierte Ubuntu löscht. Ne? So hatte ich dann die Möglichkeit, die Partition, also Festplatte sollte ich sowieso löschen, da war sowieso nur Müll drauf und Viren und alles, ne. Sollte gelöscht werden. Also, Partition, äh, zwei, Festplatte in zwei Teile. Zuerst Windows 7 auf die erste Partition, Windows 7, wunderbar, damit habe ich mich dann aber nicht weiter beschäftigt, ich installiere dann drauf. Und äh, soll da selber reingucken und äh, als zweites dann Ubuntu parallel, ne? wunderbar das geht dann prima verschiedenste ubuntu version äh, ubuntu 1304 1310 wie gesagt der touchscreen ließ sich nicht erweichen äh, lag daran dass der treiber es gab zwar vom hersteller ich glaube es war next hier nicht next win oder win next oder irgendwie so ähnlich hieß der der das display verbrochen hatte ne? das display jetzt meine ich nicht die Grafikkarte, hatte ne, sondern die touchscreen oberfläche die funktioniert wie eine Maus, Maus und USB. Ne? Das war wie so ein USB-Treiber eingebunden. Und äh, tatsächlich hatte auch der Hersteller dieses Touchscreen dieses Next, Win, Win, Next oder weiß der Double wie mag auch mehrere Hersteller gegeben haben, die dasselbe Modell äh, ja, befeuert haben. Ne? Aldi kauft dann immer das so, was günstig so ist. Jedenfalls war dieser Treiber also der Hersteller, der dann das Touchscreen-Display eingebaut hat, der hatte sich um, um Windows XP-Treiber gekümmert, um Windows 7-Treiber, hatte aber schon komischerweise 2008 aufgehört, äh, Linux-Treiber zu entwickeln. Es gab zwar einen Treiber, so wie ich gesehen habe, von 2008, der auch dieses Display quasi wie eine USB-Maus an diesen Aldi-PC hätte anwenden können, aber mit dem aktuellen Linux, mh, ja, also die Anleitung, die bezogen sich noch auf den, Ubuntu ja 2008 ne irgendwie was war vor äh, ja also ich habe 9.10 habe ich mal eigentlich ernsthaft angefangen äh, ja und war irgendwie nicht ne war irgendwie nicht damit machte auch irgendwie keinen Sinn habe ich gesagt gut ich mache weder bei Windows 7 noch bei Ubuntu dann Touchscreen Treiber ich mache das Ding jetzt erstmal wieder so schnell dass es pfiffig läuft ne? man hat ja auch begrenzte Zeit Wochenende denn Pumps und äh, noch mein Video drauf. Ne? Ich habe dann hinter Ubuntu 1204 LTS drauf installiert und das lief prima. Ja. Windows lieben lief prima, Ubuntu lief alles wunderbar, eingestellt, ne? Ubuntu aktualisiert und mein Video zu wie man Ubuntu 1204 LTS benutzt auf dem Bildschirm. Nächsten Tag kam er wieder, hurra, wunderbar, war begeistert. Ja. Trotz nicht vorhandenen Touchscreen. Das war alles nicht mehr so richtig. Das Ding lief wieder gescheit. Ja. Sowohl als auch. Er ne? konnte sich frei entscheiden. Ich äh, zwinge ja niemanden. Ich wollte ja Ubuntu. Ich denke, er wird auch dabei bleiben, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt. Das war, vier Dinge. Das war Ding Nummer 1. Ne? Also das war schon mal sehr freundlich. Ich hatte mich schon mental darauf eingestellt. Der haut mich. ja Der haut mich, weil äh, nichts mit Touchscreen. Ne? Gut. Das hat ihn eigentlich weniger gejuckt. Hauptsache das Ding. Ne? Das ist ein Ali PC. Wer so einen hat, das ist einer so ein, Ja, der besteht fast nur aus Fernseher. Und drunter ist ein blaues Dreieck, wo man einen ausschalten kann. Also wer so ein Ding hat. Naja, gut. Jedenfalls war das Ding schon mal erledigt. Ne? Gut. Erster positive Effekt. Äh, Ding Nummer 2, wieder Kollege. Nun, in dem hatte ich jetzt mal. Kollege 2, sagen wir mal. Kollege 2 kommt auf mich zu. Der hatte einen Windows 8 Rechner. Windows 8. Ne? So ein wie ich habe. Nur neuer. Ich habe ja so ein Lenovo Idea Center A. A 720 ne? Touchscreen und Ubuntu. Der hat das Ding halt mit Windows 8. Was hat er drauf? UEFI. Das gleiche Ding, aber mit meiner BIOS UEFI und Secure Boot. <lacht> Secure Boot. Ne? ja. Ne? gut jetzt damit fing der Spaß an ne? gut der wollte jetzt eigentlich von mir ne? hilf mir mal ich krieg von meinem smartphone ne? so ein apple ding ich bin kein apple fan ne die apple fans hauen mich gleich jedenfalls äh, ja was braucht der iTunes so ich sag ja da gehst du google iTunes ich habe zwar so ein ding ich habe so ein Android ne, oder iTunes und dann kannst du auch mal auf deine Bilder vielleicht mal zugreifen, bei Android geht das gleich und da brauchst du halt iTunes. Guck mal, Google, iTunes installierst du ne, und da kannst du auch deine Bilder vielleicht mal runterladen von Ding. Ne, Ding so, nicht hauen jetzt. Jedenfalls, was so, er hat sich vergoogelt. Er, er war auf was, was aussah wie iTunes. War aber nicht iTunes. Ne? Ich stand daneben, so schnell kannst du gar nicht die Hand wegreißen. Von dem Jedenfalls, äh, ja, Bums. Ne? Er wollte iTunes. Ne? Weil er halt so ein Apple-Ding hat. Ne? Apple und i hat er sich ein Ding gekauft. Apple, User, hauen nicht leicht. Jedenfalls gut, iTunes kann ja nichts dafür. Nach war zwar letztens 24 Sicherheitslücken gehabt, die nach der Version blablabla gepatcht worden sind, aber ist nicht so schlimm. ne? Das ist ja nur gut. Jedenfalls Apple iTunes vergoogelt. Dafür kann ja keiner was. Da kann Apple nichts dafür. Und iTunes. Jedenfalls Bums hatte er, weil er das darauf installieren wollte, plötzlich auf seinem Windows 8 Malware. Ja, irgendwie Schadware. Bums. Ne? So schnell kannst du gar nicht gucken. So schnell kannst du ihm gar nicht vor uns hin klatschen. Malware drauf. So. Jetzt, naja, ich stehe ja daneben. Sehe das und sag Halt. Das ist nicht so gut jetzt. Ja, was machen wir jetzt, ne? Wir Malware war schon drauf, die luther so nach und Programme nach und, und, und der Virenscanner sagt auch schon, <lacht> was das wohl sein mag. Nee, ich sag, hm, jetzt gehen wir mal her und äh, holen uns eine Virenscanner-CD. Zum Beispiel von Kaspersky und booten mal äh, von dieser Virenscanner-CD und löschen alles runter. Ne, weil besser ist das. Gut, der Virenscanner drauf war, hat zwar angeschlagen, aber es waren halt noch mehr Programme runtergeladen worden. Ich wusste nicht wo. Und äh, da war nicht mehr Google, die Standard-Suchmaschine war irgendwas anderes und das ließ sich nicht mehr zurückschalten. Gut, Malware war immer noch drauf und trotz installierten uns mit einem nicht billigen. Habe ich gesagt, ja, jetzt gehen wir mal auf Kaspersky. Ne? Da gibt es dann so eine Virenscanner-CD runterladen, wunderbar. Rettungs-CD und alles wird gut. Ich die Rettungs-CD, ja. Gut. Untergeladen, ne? wunderbar vom anderen Rechner natürlich, ne? der nicht infiziert war. Secure Boot, ne? wunderbar, was passiert? Die CD rein. auch eine CD gebrannt natürlich. Ne? Wunderbar. Und ich die CD rein, wie das so üblich ist. Ne? Start rein ändern. Ja, von wo willst du denn starten? Von CD und was passiert? Mhm. Gar nichts. Ließ ich nicht starten. Ne? Gut, ich war mir nicht so sicher. Hm. Der Rechner, das CD-Laufwerk, war wahrscheinlich noch nie benutzt, Man könnte ja auch kaputt sein. Man, man denkt ja nicht immer gleich ans Schlimmste. Und dann habe ich dann nochmal einen USB-Stick. USB-Stick. Ne? Auch nochmal einen Kaspersky drauf. Boot-Reihenfolge im BIOS geändert. Eine Secure Boot mal ausgeschaltet. Alles gemacht. Ließ sich nicht starten. Hm? Warum nicht? Ja, das basiert entweder auf FreeBSD, so eine Rettungs-CD meistens. Das könnte auch eine a 4 sein. Das muss ja nicht Kaspersky sein. Ja, und Secure Boot will das nicht, nö, nö, gesagt, ist nicht. Habe ich dann erst gemerkt, nach so ungefähr ungefähr zehnmal booten, dass weniger das CD-Laufwerk-Effekt war, noch der USB-Stick in der falschen Boot-Reihenfolge war. Es ging einfach nicht. Da habe ich mal Spaß die original Microsoft-CD rein, und dann die CD rein, ja, von Microsoft, die CD rein und bums. Bootete sofort und das CD-Laufwerk ging. sah vorher fast kaputt aus. Es ne? ging einfach nicht. Man hat eine vollkommen funktionsfähige CD mit FreeBSD drauf oder oder Linux drauf oder ein USB-Stick richtig in der Boot Secure Boot sagt, mm -mm. Secure Boot abgeschaltet geht immer noch nicht. Mm -mm. Microsoft-CD rein geht. Prima. Na, und wie mache ich jetzt einen Bierencheck? nicht gut so, muss ich, ich habe ich bin dann auf einem äh, system wiederherstellungspunkt äh, system wiederherstell es, es war ja jetzt eigentlich nicht so wirklich ein virus war ja nur malware aber äh, ja das war mir nicht jetzt logisch wie ich da jetzt hätte eine virenscanner cd einlegen sollen das waren so die etwas unerfreulichen Erfahrungen. Äh, Erfahrung, ne. Also, äh, Windows 8, UEFI Secure Boot, verhindert, verhindert, verhindert das Entfernen von Viren und macht Windows unsicherer. Das ist ein Fakt. Ja. Entschuldigung, so. Ja, geht nicht. Gut, äh, Kollege 2 war das, ne. Gut. Äh, ja, das waren die unerfreulichen, äh, ja, äh, Erfahrungen jetzt mit ja, eigentlich nicht Linux, Linux kann da nichts dafür mit Windows zeigen. No, gut, gut. Ich habe ihm helfen können, aber nur so mit Windows-Board-Mitteln. Und immer noch mit dem unguten Gefühl im Hintergrund äh, könnte immer noch was drauf sein. Nur ob der Systemwiederherstellungspunkt ja, der richtige war. Und gut, also gut. Jedenfalls der Kollege war geholfen. Äh, ja, die virenscanner cd konnte ich heute nicht benutzen. Schade eigentlich. Gut. Äh, was habe ich noch? Der Kollege 3. Kollege 3. Menschen haben Kinder. Der auch, leider Gottes. Und äh, Kind wollte auf Laptop neue Festplatte, ne Festplatte. Festplatte Laptop. So, eigentlich wollte dieses Kind natürlich Windows. War Windows-Fan. Macht ja nichts. Die Festplatte vom Laptop bei Ebay gekauft. Rein damit Windows-Installationsmedium. Hm, finde die Festplatte nicht. Bei dem Kollegen Kind, äh, was ein windows ist, half auch mal wieder äh, Linux. Gut, äh, was hat man da benutzt? Äh, äh, wie heißt das? Partition Magic? Partition Magic. Also es gibt eine Linux-Version, da ist halt gparted mit dabei. Ne? Geparted. Ne? Und diese Festplatte wurde einfach nicht von Windows erkannt ne? und konnte auch nicht formatiert werden, ging nicht. Äh, Master Boot Record auf der Festplatte, die war sowas von leer, vielleicht war die auch gebraucht gekauft. Äh, Low-Level weiß der Doppel was, also weder MBR, masterboot Record noch äh, erste Partitionstabelle. Partition-Table vorhanden, wie auch immer, es mag auch Windows-Programme geben, die das hinkriegen. gibt ja auch sehr gute Windows-Partitionierer. Aber jedenfalls kam dann auch mal wieder ein Linux-Programm zum Einsatz. British Magic, also gepartet. Ne? Und damit konnte ich dann die Festplatte formatieren. Äh, dem Windows-Kind das installiert und dann war wieder gut. Also wieder mal kam was Linux-mäßiges ne? Linux. zum Einsatz. Ne? Der Kollegen hier, dem mh, könnte ich vielleicht helfen, indem ich UEFI abschalte, Ubuntu installiere. Ja? Und dann ist die Festplatte auch wieder gängig ne? und dann vielleicht ein anderes äh, ja, Windows installieren, das dann auf einer anderen Partition liegt. Aber nicht ein bereits gekaufter Rechner mit Windows 8, der, der muss, glaube ich, schon von den Lizenzbedingungen von Microsoft so eingestellt sein, dass der UEFI und Secure Boot hat. Sonst, sonst ist gar nichts. Ne? Gut, also Kollege 2, tu leid. Also ich, ich war beschäftigt. Ne? Zwei Was hat man noch mal? Oder mal Chef hat man auch mal Chef. Man sortiert ja auch mal Rechner aus. Was macht man damit? Das Ding muss gelöscht werden und soll verschenkt werden. Es gibt ja noch Kollegen, die haben gar keinen PC und wie auch immer. Weg damit, alter PC fort. Was machen? Einerseits will man es löschen, andererseits will man den nicht ganz ohne Betriebssystem weggeben. Alter PC. Was tun? Einerseits die guten Daten, die da noch drauf sind, müssen runter. Gut, und da ist es immer schön. Gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Nämlich Ubuntu-CD. Da ne? habe ich natürlich keine Copyright-Lizenz-Problemchen. Ubuntu drauf. Das Ganze im ext4-Dateisystem und formatiert und sicher und wie auch immer. Äh, da kann man den gleich weggeben. Schön. Ne? So mache ich das immer. Fliegen mit einer Klappe oder drei Fliegen eigentlich. Ne? Erstens mal habe ich ein aktuelles Betriebssystem auf dem alten PC. Meistens läuft er dann besser als mit dem alten Windows-System, das vorher drauf war. zum Beispiel XP oder Vista oder was auch ne? immer. Zweitens kostet es kein Geld, ne? kostet der Firma auch kein Geld. Ne? Mich kostet keine Nerven. Ne? Gleichzeitig formatiert man dann noch die Festplatte in einem ganz anderen Dateisystem. Vorher hat man meistens zwei Partitionen mit äh, so einem Rettungssektor und hinter eine große oder je nachdem wie man es anders aussieht. Ja, jedenfalls war dem Kollegen Chef dann auch geholfen. Ne? Das waren dann auch schon mal gleich mehrere PCs und da konnten wir die verschenken und diejenigen, die es geschenkt bekommen, die können sich dann immer noch entscheiden, ne? ob sie Geld geben für Windows oder Ubuntu drauf lassen. Also das war meine, meine Arbeitsreuer so, zu ja, den Kollegen. Ne? Ja, schade eigentlich. Ja, schade. ja kann, könnte ich leider nicht helfen wegen, wegen ja, Windows 8. Ja? Windows 8 ist schuld. Verhindert aktiv die Virenentfernung ja, durch Secure-Boot. Gut. gut, also ich war beschäftigt. Ne? Vier Dinge hatte ich die Woche. Und deshalb gab es da nicht so Videos. Das Paradies bricht aus. Oder es bringt einen auf die Palme. Je nachdem entscheidet selber. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Ich werde ganz froh. So schon ein